Was geht, Ladies und Gentlemen, und willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker Madness. Super Mario Maker. Super Mario Maker 2 Madness. Meine Fresse. SMMM. Nee, SMM2M. Irgendwie ist dieses Format sehr weird. Also, es heißt sehr weird. Naja, whatever. Wir starten direkt. Letztes Mal lief es ja ziemlich, ziemlich geil, ne? Ich habe zwei Level in einer Folge geschafft, was ich nicht vermutet hätte. Mal sehen, ob ich diesmal wieder so viel Glück habe. Ich bin immer noch da, wo ich aufgehört habe, aber mit fünf Leben werde ich jetzt nicht weit kommen, denke ich. Das ist jetzt eher so ein Filler-Level. El Barquito, Kappa. Okay, let's go. Uff. Uff, ganz schön windig hier. Uff. Uff, threading the needle. Kann ich auf die drauf springen? Geht das? Oh, what the fuck, ey. What the... What the... Okay. Okay. Ganz schön viele Hunde unterwegs. Oder generell fliegende Viecher. Ich frag mich, ob ich auf die drauf springen kann. Ich versuch's mal gleich. Ja, okay. Toll, jetzt weiß ich nicht, ob ich auf dem Hund gelandet bin oder auf dem Stachelpanzer-Ding. Versuch Nummer 543. Ah. Okay, jetzt wissen wir, dass es nicht geht. Gut zu wissen. Game over. Ja, passiert. Ich hätte mit fünf Leben jetzt auch nicht wirklich was groß reißen können. Jede Folge, ich sag mal, jede Folge, in der ich ein Level schaffe, ist eine gute Folge. Das war eine produktive Folge dann. Dann sind wir dem Ziel von 100 Level einen Schritt näher. Tube 24. Okay. Äh, okay. Was soll ich jetzt damit machen? Äh. Pro Skills. Ich sollte E-Sportler werden. Ich glaube, ich muss den Panzer, äh, hier reinwerfen. Den Panzer da reinwerfen, irgendwie. Also nochmal. Are you kidding? Du warst doch gerade noch auf dem Trampolin. Der hatte anscheinend gerade keinen Bock mehr aufzuspringen. Schalter dann äh, bereitstehen. Ich die halt quasi damit aktivieren muss. Bam. Okay, ich hab's irgendwo gewusst. Irgendwie habe ich gewusst, dass da gleich Stacheln rauskommen. Es war so klar. Also Panzerwerfen und dann ganz schnell wieder zurücklaufen. Oder springen. Ja, das war so klar, ne? So. Ist... ist der Panzer jetzt verschwunden? Illuminati incoming. Wo ist der Panzer hin? So. Ja. Ja, nice. Okay, und jetzt? Jetzt hier hoch? Okay, super. Oh fuck. Oh fuck, es kommt zurück. Äh. Warte, ich guck mal kurz, wie das da überhaupt geht. Ah, ich muss von dem Ding einfach nur weglaufen. Okay, dann muss ich mich gleich beeilen. Ah! <lacht> fuck! Oh, was? Das war so knapp. Aber wait, wie soll ich das machen? Okay, Panzer, fail. Ich kann mich jetzt schon direkt umbringen. Oder auch nicht. Okay, manchmal respawnt er, manchmal auch nicht. Oh ja, ist ja gut. Ich hoffe, man hört das nicht mit der Grund. Wahrscheinlich schon. Scheiß Krankenwagen. In Schwerin ist das richtig schlimm mit den Krankenwagen. Du hast am Tag gefühlt fünf Krankenwagen, die hier vorbeifahren in der Innenstadt. Das ist so schlimm, ne? Das sind die ganzen Alten, die hier immer wegsterben. Ich träume von einem etwas jüngeren Schwerin. Weil, dann, weil wir dann nicht so von diesen Krankenwagen genervt werden die ganze Zeit. So, ich versuch's mal. Also der Felsen... Äh, der Thumper wird von den Eisblöcken hier aufgehalten. Das gibt mir quasi so einen so Zeitpuffer. Also muss ich jetzt schnell sein und die Hindernisse möglichst schnell und effizient überwinden. Dann komme ich auch in die Röhre. Okay, let's go. Uff, yes. First try, okay, es geht weiter. Uff, uff, uff, uff, uff. uff. Was zum... Wie soll ich das machen? Okay, die Illuminaten haben wieder meine Schildkröte entführt. Ein Panzer. Ach, Leute, kommt schon! Hör auf, meinen Panzer zu entführen! Finde ich nicht cool. Den habe ich mir ehrlich geklaut. So. Ich glaub's nicht. Oh, komm. Are you kidding? Jetzt gerade krieg ich voll nicht hin, ey. So, nochmal. Eine Sekunde. Eine Sekunde und alles ist vorbei. Ah. Wenn der Arm zu schwach ist. Never skip Fitnessstudio. So, komm. Ja, geht auch. Und zack. Diese Passage ist immer richtig intens. Ach so, vielleicht muss ich mich... Nee, hä? Vielleicht muss ich mich einfach nur schieben lassen von dem... von dem Steinvieh. Gehe einfach vor. Ich glaube, es ist einfach, wenn ich einfach vorgehe. Aber wie mache ich das? Das verstehe ich nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da unten ist ja so ein Eisblock im Boden. Und eventuell kann ich den mit so einem. Mit so ähm, Mit so einer kaputt machen. Und mich dann darin verstecken. Weil ich habe es wieder nicht geschafft. Fail. Und mich dann darin halt verstecken. Damit der. Damit das Steinvieh, dessen Name ich immer noch nicht weiß. Nee, was, wie, wie soll ich denn das machen? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee jetzt. Oh, natürlich Gedankenblitz. Wenn ich die Arschbombe mache, dann kugel ich mich ja ein. Das heißt, ich muss im richtigen Moment die Arschbombe machen. Ähm, damit ich dann von dem Steingesicht durch diese Lücke geschoben werde. Ich bin ein Genie. Plus 200 IQ. Das wusste ich natürlich schon von Anfang an, aber ich wollte erstmal. Ich wollte euch erstmal Zeit geben, das auch rauszufinden. Aber ich denke, jetzt ist genug Zeit verstrichen. Also es war eigentlich offensichtlich, Leute. Aber natürlich ist es zu wissen und es dann auch zu, zu können, sind zwei verschiedene äh, Sachen. Okay, letzter Versuch für dieses Level ich es nicht eh nicht schaffen werde, höchstwahrscheinlich. Ja, seht ihr. Da ja, hat schon aufgehört. <lacht> ja, hat es schon aufgehört. Pixel Parcours hart. Oh, Parcours. Ich liebe Parcours. Parcours ist gut. Hört sich gut an. Und jetzt? Okay. Okay, also ich komme wieder in derselben Tür raus. Scheint so eine Art Reset-Mechanismus zu sein. Oh, Falls man fällt, wie gerade eben. Das ist clever. Finde ich gut. Das finde ich nicht so gut. Das war... Was, was war das denn, ey? Das war ja richtig schwach. Egal, ich habe noch 29 Leben, ist kein Problem. Man macht mal am Anfang Fehler. Ich muss erstmal reinkommen. So, zack. So, hier muss ich dann... Okay, verstehe, hier muss ich im Timing... Ups, boah, ist schwer als gedacht. So. Okay, was haben wir hier? Hey. Ah. Ich glaube, jetzt weiß ich, was er meinte mit Pixelparcours oder Sie. Der Ersteller halt. Abel Ajax. hört sich männlich an werden. <lacht> Alter, das ist ja wirklich richtig haarscharf. Eigentlich muss ich nur die ganze Zeit b spammen also den Sprungbutton. Und ganz, ganz leicht immer nach vorne gehen. Ja, guck mal, so einfach ist es. <lacht> das ist auch, sieht auch witzig aus, wie er so darüber geht. Dann. Als ob er so angesogen wird von einer unsichtbaren Macht. Und was mache ich jetzt hier? Okay, das ist natürlich... Hier ist das ein bisschen blöd. Da kann ich nicht B spammen, sondern... Ich muss halt B gedrückt halten, um höher zu springen. Und da kann ich halt nicht spammen. Das ist ein bisschen blöd. So. Oh ja, nice. Okay. Hä, what the fuck? Was ist das denn? Okay. Läuft bis jetzt ganz gut soweit. Äh, what? Äh, what? Wie soll ich denn das machen? Hä? Wie soll ich denn das machen jetzt? Kann ich diese Wolken irgendwie mitnehmen? Nee. Hä? Wie soll ich das denn machen? Wenn ich sprinte, werde ich... Also wenn ich einfach nur sprinte, werde ich da 100 Pro jetzt gleich runterfallen. Aber ich kann es ja mal probieren. Ach so, da geht's... Ach so. Da unten ist noch was. Ah. What the fuck? Okay. Ja, und jetzt? Ah, okay. Ich muss hier wahrscheinlich mich jetzt hocharbeiten. Anhand von versteckten Blöcken. Ah. Ah. Ah. Das war wohl ein bisschen zu hoch. Also einfach ist es nicht. Aber ich muss schon sagen, Hut ab an den Ersteller. Ähm. Das hier ist echt akribisch aufeinander abgestimmt. Scheiße. So richtig, äh... Naja, er ist kein Deutscher, aber er arbeitet wie ein Deutscher. With German Precision, würde ich sagen. Könnte man eigentlich auch so nennen, das Level. <lacht> Was zum Fick war das? Ich hatte gerade voll, voll den, Brain Error ein. Oh Mann, ich habe einfach die Taste losgelassen. Das war gerade voll weird. Ich hatte gerade voll, wirklich so einen richtigen Lag einfach nur. So. Was? Hier ist ein versteckter Block? Oh, ist das mies! Das ist ja mies. Ich darf hier gar nicht selber springen, sonst ist. Ja, jetzt ist super, jetzt ist Rip. Kann ich auch gleich umbringen lassen. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Ey Leute! In neun Tagen, nee, in acht Tagen kommt ja by the way der Demon Slayer Film raus. Ist das geil oder was? Fällt, ich hab schon wieder gefällt. Egal. Ist das geil oder was? Gerade eben erst ist die Staffel zu Ende gegangen und es kommt schon fast direkt im Anschluss der Film. Das finde ich nice. Ich freue mich richtig drauf. Ich kann euch allen nur raten, guckt Demon Slayer ist ein ziemlich solider, nicer Anime mit einem sehr, sehr guten Animations- und Zeichenstil. Da sieht man auch tatsächlich... Das ist, glaube ich, auch von Toei Animation ähm, animiert, ne? Da sieht man tatsächlich, was die drauf haben, wenn sie nur wollen. Und nicht diesen... Diesen Müll zu produzieren, wie bei Dragon Ball Super am Anfang. Das war ja wirklich... Das war Garbage. Das war absoluter Trash. Also, weiß nicht, das war... Die waren einfach absolut... Entweder die waren richtig eingerostet, was ich aber nicht glaube. Weil die ja nicht... Irgendwie in den ganzen Jahren, in dem Dragon Ball nicht mehr lief, kein Anime mehr animiert haben. Also eingerostet hätten sie eigentlich nicht sein können. Sie hatten einfach nur keinen Bock. So war es nämlich. 100% Pro. Ach komm, jetzt geht's auch immer nicht mehr. Aber mit Demon Slayer zeigen sie wirklich, was sie drauf haben. Und das ist echt schön. Und es ist ein echt solider Anime. So. Ja, sauber. Sauber, sauber, sauber, sauber. Okay. Ich bräuchte langsam... Ja, da ist ein Checkpoint. Ich wollte gerade sagen, ich brauche langsam einen Checkpoint. Uff. Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße, das hätte ich eigentlich sehen müssen. Ich habe den zweiten irgendwie gesehen, aber nicht registriert richtig. So. Ja, und jetzt? Oh, nice. Was? Wie, wie? Was? Was? Was? Was? Wie? Wie? Was? Hä? Ey, das raff ich jetzt nicht. Wie soll ich denn da auf der Waage rechtzeitig rüber, ohne dass, ohne dass die Stacheln mich dann äh, berühren? Ich meine, die Waage liegt ja wirklich pixelgenau auf diesen Stacheln drauf. Und ein... Ein Gramm, der dann da auf der einen Spitze auffliegt, sorgt ja schon automatisch dafür, dass die Stacheln da rausragen. Ja, also in dieser Folge haben wir leider kein Level geschafft. Ich glaube, das gleicht sich halt dafür aus, dass ich in der letzten Folge zwei Level geschafft habe. Schade, schade eigentlich. Ähm, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden. Tut mir leid, Tom. hast halt zehn Minuten mehr jetzt äh, zu schneiden. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Format gefallen hat, wie immer, lasst es mich gerne wissen. Ich, ich freue mich über jeden Like, ich freue mich über jeden Kommentar, der äh, jeden, jeden positiven Kommentar. Oder halt Kritik, konstruktive Kritik, sehe ich auch mal sehr gerne. Wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendwas habt, dann äh, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ansonsten nicht vergessen, revanchieren, abonnieren, liken, kommentieren. Und man sieht sich in der nächsten Woche wieder bei Super Mario Maker 2 Madness. So, jetzt habe ich's. Ja, bis dann.